Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Schild. Wir sind endlich angekommen hier in Scorch City. Und wahrscheinlich wird Hopp mal wieder kämpfen wollen. Vermute ich mal. Oder? Wird er jetzt kommen? Direkt spawnen. Pop. Da ist er. Oder auch nicht. Ah, ich sehe da die schöne Kramor-Statue. Oh, ich freue mich schon. Begib dich nach Scorch City. Wir sind da Scorch City. Die Musik krasse Musik Und hopp ist auf einmal doch da. Tch. Score City, oh, ein Vergnügungspark oder was? Oh, ey, sieht echt nice aus hier. Ist ja auch die wichtigste Stadt in diesem Spiel. Nice. Wow, wir sind wirklich hier. Score City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von hopp in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, weil ich der neue Champion der galerie werde. Ich mache mich schnuschtags auf zum Stadion. Jetzt wird richtig angeklotzt. Wir sehen uns dann beim Score Stadion, Michael. Bis dann. Yup. Ja. Wird das Ende kommen. Aber nicht in Folge. Wir werden uns in dieser Folge umsehen. In dieser wunderschönen Stadt. Boah, ist das groß. Ist doch toll, dass wir mit so riesigen Pokémon friedlich zusammenleben können. Ja. Schall ist so groß, ich muss auf die Karte gucken. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Score City, eine Metropole, die nach den Plänen des Liga-Präsidenten Rose geformt wurde. Gra, ich bin Glurak. Dieses was heißt alles und ist super cool. Okay. Ich gebe so viele Fotos wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konversen, Konserven. Meine Pokémon sind super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächeln ist immer extra süß. So ein Eis-Pokémon. Wenn man Trainer ist, kann man überall auf der Welt Leute herausfordern. Das ist so cool. Man kann voll sehen, wie sehr Delian den Kampf liebt. Guck ihn noch an, wie er belächelt. Oh, hier ist so eine ganze Entwicklungsreihe. Zack, zack und zack. Echt cool. Verlieren gehört zum Leben dazu. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Mag sein. Mag sein. Als echter Fan? Da weinst du, wenn dein Lieblingstrainer verliert und singst dir die Seele aus dem Leib, wenn er gewinnt. Du erlebst all seine Kämpfe als wären es deine eigenen. Was muss man denn so machen als echter Fan? Was muss man so machen als echter Fan? Ich denke diese Frage fragen wir uns doch bestimmt alle. <lacht> LOL. Ich bin ein Legius! Ich habe noch ja, ich habe ja noch nicht mal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute es schaffen, sechs Pokémon gleich zu nehmen. Ich bin auch ein Legius. Achso! Ich bin Legius, ich bin auch ein Legius! Oh, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. <lacht> Hallo? Ja, ich habe noch scheidern tickets gekriegt. Komm rüber. <lacht> okay. Für Smalltalk eignet sich das Besser Wetter am besten. Ja, schau. Sure. Mag stimmen. Ich würde gerne ein paar der Trainer aus Gala in meine Heimatregion einladen. Ich bin extra so von dem weiten Weg von einer hergekommen. Vielleicht als richtige Gelegenheit nutzen und auch mal diese Pokéjobs ausprobieren. Wow, in der Maschine, da befindet sich ein Rotom. Ja, schon. <lacht> aber es ist kein normales Rotom. Es ist eine Rotomina. Okay. Du, du, du. Hier gibt es einen Klamottenladen. Ich weiß noch nicht wo, aber das ist mein Ziel. Ich will auch bei der Real Change mitmachen mit einem meinem Glurak. Trainerleben, ein Glumanda. Äh, trainier lieber ein Lumanda, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird eure Bindung stärker. Oh, ey, das kotzt mich an. Alle reden über den, den einen Starter, den es in dem Spiel gibt. Den einzigen. Ich habe nur noch das city stadion vor Augen. Bis hier drüben, ne? Damit du dich nicht ins Grosse die verläuft, raten wir dazu Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den, den städtischen Flugtaxis sowie der Monorail zu machen. Okay. Interessanter Ort hier. Freut mich. Okay. Hier ist ein Labyrinth. Cool. Ein Gras-Samen. Grassamen. Okay. Super. Gut, ich würde sagen, hier gucken wir uns später um in diesem Ort. Kommen wir erstmal nach links und dann nach rechts. Ups, ja, erstmal links und dann nach rechts. Aber oh, was ist das denn hier? Was ist das? Äh, ich glaube, das ist einfach äh, ganz normal Bahn, aber etwas groß. Denke mal. Keine Ahnung du. Keine, keine Ahnung. Okay, die Stadt ist riesengroß, sagen alle. Hier in wir sitzt Rose eigentlich. Rose hat es geschafft, diese Stadt mit seinen Investitionen zu einer Touristenattraktion zu machen, ohne dabei ihren historischen Flair zu zerstören. Er ist auch schön. Okay, gibt es den Laden, bei dem ich eigentlich nicht hin will, aber... Machen Machen's mal. Unser Hotel ist auch die Pokémon angewiesen, die für Jobs vorbeischauen. Es gibt bestimmt ist irgendeine Art von Arbeit, die ich besser legen kann als Pokémon. Warte, mir fällt gleich einfach sein. Hä? Hm, das ist okay. Um dann mit Pokémon die Stirn bieten zu können, muss ich wohl auch über mich hinaus wachsen <lacht> Vielleicht liefere ich mir der dazu zu einem dino mir die Zeit bis zum Beginn der Kämpfe zu vertreiben. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal verlaufe. Schließlich macht es einen Riesenspaß, auf die Karte zu schauen und sonst hier zu kommen. So viele Leute, ich habe mich verlaufen, aber zum Glück gibt es ein Flugtaxi. Nee, du hast viel zu viel gewollt. Geht's dir gut? Ja, das ist so gut. Oh, Kumir. Okay, wir lassen sie hier. Ich habe keinen Bock hier auf den Kampf. So, auf die Karte gucken. Aber es gibt hier mehrere Orte zum Fliegen. Hier wahrscheinlich auch noch. Gut, gut. Mm. Das kann ja jeder erzählen. So was macht sich noch lange nicht so einem besseren Fan. Ich bin schon viel länger uns Fan dazu, okay? Schon seit einem allerersten Kampf in der Arena Challenge damals. Krass. Und hier ist der Klamottenladen. So, wenn der mich jetzt enttäuscht, ne? Boah, den uns Mantel in Kindergröße ist überall ausverkauft. Oh, armer. ich finde es besser, wenn wir immer alle Kostüme tragen würden. Dann könnten wir uns bestimmt auch viel schneller mit Pokémon anfreunden. Die Kostüme hier sehen ja mal nicht, gar nicht so aus wie die Pokémon, die sich darstellen sollen. Okay. Okay, was gibt's? Es gibt keine T-Shirts. Es gibt Jacken. Trainingsjacke. Und, oh, uh, die ist ganz nett die Motorjacke, aber die gibt es nur in Farben, die ich jetzt nicht ganz so befürworte, wenn ich ehrlich bin. Hm. Mal gucken, da gucken wir nochmal rein. Hosen. Ich mag ja Hosen, ne? Aber ich kaufe die mal, weil ich mag die. Aber ich werde es nicht anziehen, ich will nämlich einen Rock tragen, den ich doch bestimmt habe. Ah, stimmt, hier gibt es Dröcke. Super finde einfach viel besser als Hosen. Okay. Ich nehme mal hier so einen normalen Rock hier. Oh, es gibt die Farben so... Ne? Dann machen wir es gleich. Es gibt nämlich Kleider, sich ich gerade. Ähm, wie viele Kleider gibt es denn? Was gibt es denn überhaupt für Kleider am besten? <lacht> ähm, ja. Super. Nichts Besonderes. Ne. Mm. Guck ich da gleich nochmal ein ähm, Strümpfe mm. Überzeugen mich jetzt alle überhaupt nicht Ach, Sehr enttäuschend bisher Was ist das? Schuhe mm. äh, Creepers Oh man Ey da muss ich mir aber die Creepers holen Das, das muss ich mir holen die Creepers Leute Die brauche ich keine okay, neue Tasche. Nicht so geil, finde ich. Oh, das ist sick. Das ist sick. Das ist nice. Aber ansonsten nichts. Hm. Oh. <lacht> so eine Brotdose, ey. So eine riesengroße Brotdose sieht es aus. Nein, ich finde aber besser die, Ta die Tasche da. Oh, neue Caps. Die von Fee finde ich ganz nett. Ansonsten nicht so. Was gibt es denn sonst? Was? Achso, das soll eine Strickmütze sein. Von vorne sah das ein wenig seltsamer aus, Leute. Okay. Hm. hm. Hm. Hm, Weiß ich gar nicht. Oh, nee. Eine Brille will ich nicht haben und Handschuhe. Oh, Handschuhe könnte ich vielleicht noch eine, eine haben, ne? Welche denn? Welche würde denn am Besten passen? Hm... hm. Das vielleicht? Es gab's noch welche. Hier oben gab's noch welche, ne? Ja, ja. Hm. Äh, ich nehme einfach mal das hier. Warum nicht? Okay, ähm, ich würde sagen, ich gucke erstmal ganz kurz bei den T-Shirts, was ich denn da so gekauft hatte in den anderen Läden. Äh, wird das nicht gezeigt? Ich muss jetzt extra anziehen. Was hatte ich denn so für welche? Man sieht es gar nicht wie in der Jacke. Naja. Hm, das ist ganz nice. Hm. Irgendwas, was mir gefällt. Das hier. Ja. <lacht> Nehmen wir das ja. Nein, noch nicht aktualisieren. Denn ich will keine Hose. Auch wenn ich habe hab nichts gegen Hosen, Leute. Nicht so verstehen. Ich finde Röcke besser. So. Hier gab es welche. Mm. Hier gibt es auch solche Hosen. Aber die sind so. Das sieht so aus, als hätten die da irgendwelche... Als wenn die so kaputt. Hm. Und das, weiß nicht, ist zu viel. Ja, ich nehme einfach hier so einen Rock oder so. denke, das ist schon okay. Hier so ein... weiß. Nicht, blau weiß. Hm. Nehmen wir mal schwarz. Ich glaube, schwarz passt besser. Oh Gott, das war teuer. Verdammt, das war teuer. <lacht> Kacke, das war ja teuer. Ups. <lacht> <lacht> naja, ist schon okay. <lacht> Lol. Okay, warte. Ähm, Cap. Ich muss meine Cap holen. Die grüne. Okay. So sieht er so aus. Bin ich damit zufrieden? Jein. Äh, nicht schlecht. Aber ich habe mehr erwartet. Warum habe ich mir den Rock gekauft? Das war ja mega dumm. Uff. Das war echt mega dumm, den Rock zu kaufen. Warum mache ich das? Der gefällt mir noch nicht mal. Ich habe gedacht, da wäre trotzdem einfach billig oder so. Was hatten wir denn hier noch so? Ich glaube, ich tue den Rock weg. Und macht dann das hier einfach wieder rein. Oh Gott, jetzt habe ich Geld verschwendet. Egal, es soll äh, einen Weg geben, Geld zu farmen. Von daher passt das schon. So, und die Mütze. Oh, oh Gott. Hm. Na ja, doch, die Mütze ist nicht schlecht. Nehmen wir die Mütze doch. Ich würde sagen, das Outfit so gemeint ist eigentlich ganz gut. Sehr, sehr pink. Schon ziemlich mein Style. Lol. Äh, naja, also zumindest in game. Ähm, ja, äh, was auch immer. Anscheinend werden wir dann so aussehen. Fürs du zumindest. Äh, Haare ändern braucht's nicht. Ich bin zufrieden mit den Haaren. In dieser Stadt ist immer was los, okay. Ich habe ein Autogramm von Barry bekommen. Gerade eben. Ich werde hüten. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel. <lacht> okay. Sumi. Äh, wo bin ich hier? Oh, ein Item. Klumpengiftschleim, was? Okay, super. Ist das ein gutes Item? Ah, das ist ein Übergang. Dann lass uns den noch gleich erst benutzen. Dann gucken wir uns hier noch wenig um. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge schon die Liga anstreben. Mal gucken, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Meine Schwester redet mal wieder Käse. Ganz schön groß unser Riesenrand, oder? Riesenrad, meine ich. Wir nennen es den Überroller von Gala. <lacht> Der Überroller. LOL. Epic Name, du. Ein Riesen-Nugget. Very nice. Very, very nice. Was gibt's hier? Einen Luftballon. LOL. Okay, super. Was ist das? Äh, was? Lol. Hier gibt es ja richtig viele Shortcuts. Man kann ja vieles wechseln: den Job, die Adresse, die Unterwäsche. Schön und gut. Aber ein Fan wechselt niemals seinen Lieblings-Challenger oder sein Lieblings-Pokémon. Echt so? Das geht gar nicht, du. Dieses Pokémon hier hat uns ganz brav bis zum Hotel getragen. So ein tüchtiges Pampros. Es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Nett, nett. Mein Flugzeugs fürs schon zur Stelle. Wohin soll ich dich bringen? Also, Boah Junge, wie viele Wege gibt's denn? Pokémon können alles kämpfen, in Hotels arbeiten. Einfach alles. Juhu, wie cool. Ups. Ein richtig guter Pokémon-Kampf wirkt regelrecht elektrisierend auf den Körper. Ich habe großen Respekt vor Trainern, die solche Matches hinlegen können. Hinlegen können. Okay, so. Um, von der Zeit her passt noch alles gut. Äh, hallo? Mickey hier? Oder wo bin ich hier? Bin jetzt mal ernsthaft, wo bin ich hier? Soll ich hier hin? Äh, hi. Ich gerne auf meinen Waschakwill. Hör nicht auf meine Frau, sie hat wirklich an allem etwas auszusetzen. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf einem, auf seinem Waschakwil nach Gala geflogen. Die Reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengender als sonst. Wir Portiers haben es nicht leicht. Sieh dir die ganzen Leute an, die hier ein- und ausgehen. Und trotzdem darf ich mir keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Unmöglichkeit. wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Wie auch immer dir ein Schwert hilft... Ein Match wird gleich viel interessanter, sobald Promis im Publikum sitzen. Okay. Ich bin auf Einladung von Makrom Cosmos hier, um mir einige Matches anzusehen. Okidoki. Hallo! Wir freuen uns Sie im Laros herrunde. Willkommen heißen zu dürfen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen Sie unseren weltberühmten sterne service ich gehe meinen Beruf als Empfangsdame mit den professionellsten Ansprüchen an. Ich helfe Menschen wie auch Pokémon, selbst wenn wir nicht in die gleiche Sprache sprechen. Gerade stehen vornehm lächeln, auch wenn der Schuh noch sehr so rückt. Uff. Uff. Kann mit dem Fahrstuhl? Nichts. Nichts machen hier? Kann man hier nichts machen? Ne, anscheinend kann man hier nichts machen. Hm. Oder ich muss mit dem Schalter sprechen an der Ecke hier. Nein, nee, okay. Anscheinend kann man die nichts machen. Okay. Oder ich übersehe was, aber egal. So dann wollen wir mit dem Aufzug hier fahren. Wir wollen zum bahnhof von Score City. Okay. Und hier sind wir. Da pfeift ein Pokémon. Aber mir ist das jetzt egal. Oh Mann, oh Mann. Ups. Ey. Wie will nicht sagen? Okay. Gibt es doch so viele Häuser zu erkunden? Oh Gott. Meine Eltern arbeiten beide als Liga-Angestellte. Deswegen sind sie nicht zu Hause, wenn der Champ kämpft. Und ich langweile mich hier. Kannst du das nicht zugucken hier? Ja? Ja. sie dann Guck doch mal zu, oder nicht? Hast du keine Lust? Willst du dir bei deiner Biene zugucken? Oder wie sieht's jetzt aus? Es gibt immer mehr Trainer, die den Champ kämpfen sehen und dadurch richtig angespannt werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Wenn das nie in der Champ Cup losgehen, kommen Menschen und Pokémon von überall her. Es ist wie ein großes, globales Fest. Mensch, habt ihr wieder viel Müll? Die arme Flasche, die schmeißen einfach eine Flasche in den Müll. Was so zum Ich halte hier alles sauber, damit die Blumen besser zur Geltung kommen. Okay. Ich denke, dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenlebt und viele neue Freunde findet. Knapfel. Oh Gott, ich hoffe, der ist ihn nicht. Das sieht so aus, als würde den essen wollen. Oh Gott. Tut mir ja leid, der Typ. Also der Knapfel. Das arme knapfe Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Stadion zu erscheinen, wird das also mein weltweiter Durchbruch. So funktioniert das nicht. Niemand juckt, wer da im Publikum sitzt. Denke ich mal. Hm, ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal nochmal zu lesen. Deswegen erfreue ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Buchrücken ansehe. Warum hast du denn keine Zeit? Hä? ich glaube, bei einer Runde durchs Grosse Händchen brennt man so viele Kalorien wie bei einem ganzen Marathon. Stimmt, mein Fukano ist jedenfalls fitter als je zuvor. Ich gehe mit meinem Pokémon Picknicken. Okay. Super. Oh Gott, ein Maler. Ich suche nach einem Mutti Hast du zufällig gehalten? Wer ja, hat einen schon gegen meinen Doranodon? Nö. Wenn deine Meinung ändern dann komm bitte wieder. Okay. Mach ich. Aber jetzt gehen wir mal hier lang, weil hier kämpfen nämlich welche. Oh, Roy liebt es, seine Kämpfe mit Sand schon zu beginnen. Gegen Pokémon, die das Wetter verändert, setze ich am liebsten Pokémon mit hoher Initiative ein. Okay. Nur bestimmte Pokémon können ultimativ Attacken erlernen, möchtest du einem deine Pokémon Es gibt noch eine? Äh, klar, warum nicht? Äh, bitte ist back! Uh -huh. Aqua ist meine Lieblingsattacke, meine Lieblingswasserattacke. Hat Hatte mein Impagator in Gen 4 immer gehabt. Oh, die Erinnerungen kommen hoch. Ja, das Ziel wird von einer 150-Stärke-Attacke ähm, getroffen. Hat nur 90-Genauigkeit, Gen also es trifft nicht immer, aber öfters, meistens. Aber dafür muss ich eine Runde aussetzen, aber das mache ich. Das mache ich gern, du. Der Schlüssel zum Erfolg mit ultimativen Attacken liegt darin, wie du mit ihrer zerstörerischen Kraft und den Folgen eines Einsatzes umgehst. Schweres Wort, ey. Oh, Item. Ein doofpilt. Nice, nice. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge schon anfangen mit der Arena Challenge. Hype, hype. Hype, hyper, hyper. Es kann zwar weh tun, wenn einem so deutlich vor Augen geführt wird, wer der Gewinner und der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich ein Bild von der eigenen Stärke zu machen. Coole Pokémon-Kombination da. So, aber ich habe das Gefühl, der Architekt von jedem Haus ist der gleiche. <lacht> oh, ich sehe, hast du ein Smart Rotom und ein Fahrrad? Dann weißt du doch bestimmt schon, dass Rotom gerne in verschiedenen motorbetriebenen Geräten schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meine Rotom. Okay, Bro. Du wirst gleich Bauklitze staunen. Ich zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Hatte mehrere? Oh, bitte nicht. Besser ich hat alle Formen. Ich habe das Gefühl, das alle Formen von Rotom. Ja, sieht so aus. Das ist die Pflanzenform von Rotom, der Rasenmäher. Er hat drei. Ja, Erde alle Formen, glaube ich. Oh, es ist Pflanze Elektro, müsste es sein. Ja, es ist Pflanze Elektro. Und es hat eine Pflanzenattacke. Mhm. Jetzt will er mich auch noch verwirren. Wie nervig. Ah, nee, das ist diese Verbrennung. Oh, Geht Verbrennung von von alleine weg? Ich weiß es ja nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen. null, null, null. Als ob das... Ne Doch, ist gestorben. Okay. Kein Level-Up. Oh, kacke. So knapp. Okay. Ja, alle Rottonformen, cool. Das Nächste nächstes gibt es nämlich die Waschmaschine. Das ist Typ Wasser. Ja. Ja, ja, ganz wichtig, Leute. Und Typ Elektrowasser. Coole Kombi, by the way. Und er hat eine Wasserattacke. Müsste so sein. Um. Nicht sehr effektiv, als er Wasser ist. Oh nein, Voltwechsel. Oh, verdammte Kacke macht das viel! Oh, der wechselt wegen Volteckel, stimmt. Und das letzte Rotom. Der Kühlschrank! Oder die Mikrowelle. Äh, eher eine Mikrowelle. Kühlschrank habe ich wohl verwechselt mit jemand anderen Ja, ähm... Mikrowelle, welcher Typ war der denn? elektro -Kampf? Elektrostahl? Oder nur Elektro? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon. feier, gessen, ja, ja. Lul, lul, lul, lul. So, aber hier endet dann noch gleich meine Aufnahmesession fürs Erste. Dann werde ich übermorgen also wieder spielen. Machen. Aber es ist euch ja egal, ihr seht das wahrscheinlich eh erst Mitte oder... End, ich glaube Ende der Woche seht ihr diese Folge. Hm, ich glaube ungefähr Donnerstag oder so kommt diese Folge. Ungefähr. Warum mache ich das? Ich dachte, das wäre noch die andere Form. Die Mikrowelle. Oh, Kacke. Naja, egal. Nicht so schlimm. Jetzt bin ich nur wieder am Brennen. Suppi. Oh, Kacke. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Blättersturm. Bam. Dead Boy. So, dann werden wir in der nächsten Folge. Die Arena-Challenge! Äh, nee, die haben wir ja schon geschafft. Wir werden in der nächsten Folge dann die ähm, Arena betreten. Die, die, die auf der wir uns das ganze Abenteuer lang vorbereitet haben. Ich werde nicht trainieren. Oder vielleicht trainiere ich noch, das werde ich noch mal gucken. Ob ich ausgenommen ein wenig level. Das werde ich euch dann auch noch in der nächsten Folge Bescheid sagen. Bescheid geben, was immer. Ja. So, Bürde. Oh Gott. Kann sich einfach sterben gehen. Ich weiß grad welch, welch, nicht, welchen Typ der ist. Äh, Stick. Okay. Pst. Ähm, lassen wir nochmal Kursi kämpfen. Damit die Folge schon länger wird. <lacht> <lacht> Kursi. Oh, ich bin. Das ist effektiv. Machen wir mal die Juwelenkraft. Oh, das würde ja mich verbrennen hier. Kack, Mikrowelle, ey. Nice. Cool, cool. Aber Rotzam ändert doch seinen Typ und seine Attacken, wenn es die Form wechselt. Tja. Du hast alle meine Rotoms besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Oh, ein Rotom-Katalog. Aber ich habe doch gar keinen Rotom. Ja. Aber ich habe doch gar keinen Rotom. Mit dem Rotom-Katalog kann Rotom mit verschiedene Haushaltsgeräte hineinschlüpfen. Das kann natürlich auch jedes Mal wieder raus. Aber ich habe doch gar keinen. Aber schön, dass es das gibt, immerhin. <lacht> So, das Haus machen wir hier noch. Letztes Haus. Oh, wie cool. Da oben. Toll, Resladero. Echt super. Aber versucht doch nächstes Mal noch etwas entschlossener zu sein. Resladero. Epic. Und wie es weitergeht in Pokémon-Shield, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Bewertung freuen. Kommentare sind gern gesehen. Abo sehr gerne und Glocke anschalten, damit ihr nicht verpasst, wann wir mit dem epischen, äh, der epischen Liga hier äh, ah, loslegen, anfangen was auch immer. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Lale.